Herzlich willkommen bei diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie dein ideales Bild für dein Xing-Profil aussieht, damit du damit wie automatisch neue Kunden für dich gewinnst. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich freue mich darauf, dass ich dir jetzt einmal einen Einblick dazu geben kann, wie dein ideales Profilbild auf Xing ausgibt. Warum freue ich mich? Ganz einfach, weil es dafür sorgt, dass von ganz alleine neue Interessenten auf dich aufmerksam werden. Ein wichtiger Punkt sind natürlich die Keywords, sind natürlich deine Suchbegriffe, die wir vorher schon in anderen Bereichen des Video Tutorial Systems hier auf diesem Fan-Kanal geschaffen haben. Aber wenn er dann auf dein Profilbild kommt, dann ist das erste, was ihm ins Auge trifft, dein Profilbild. Und das entscheidet darüber, ob er weiter sich umschaut bei dir in deinem Profil oder ob er direkt wegklickt. Denn das muss ganz harmonisch zu dem passen, was du bietest. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach einmal in der Praxis an. Ein krasses Negativbeispiel, klar, ich hoffe, so wird es keiner von euch machen, ist dieses Bild. Hier sehen wir eine Person, die natürlich noch nicht mal ins Bild guckt. Aber ganz ehrlich, schau dich einfach mal um, wie oft so solche Bilder tatsächlich begegnen. Oder wird einfach irgendein Bild genommen, die Kleidung passt nicht, telefonischer Kundenberater, ich weiß nicht, ob wir den unbedingt am Telefon sitzen haben wollen. Selbst wenn, wir gar nicht der also, selbst wenn wir wissen, dass wir ihn ja gar nicht sehen, trotzdem muss es immer zum Image des Unternehmens passen. Schauen wir uns aber das nächste an, was ja häufig auf Xing zu sehen ist, und zwar Ganzkörperbilder. Ganzkörperbilder sind keine Profilfotos. Das ist zwar vielleicht ganz toll dargestellt, vor allen Dingen noch mit dem Auto im Hintergrund, ist er stolz darauf, was er denn alles schon so geschaffen und erreicht hat. Bringt aber nicht viel rüber, denn wir sehen ganz wenig von der Person, von seiner Mimik, von seiner Gestik. Und das entscheidet am Ende darüber, ob uns die Person sympathisch ist oder nicht. Wenn man das dann aber macht, gibt es auch sowas hier. Hier sehen wir gleich zwei Merkmale, die nicht sein sollten. Einmal sollte kein Schwarz-Weiß-Foto zu sehen sein. Außer, eine Ausnahme, es ist dein grafisches Element. Das heißt also, es gibt Unternehmen, die präsentieren sich so. Da sind aber häufig sogar in die Schwarz-Weiß-Grafiken irgendwelche Farbakzente eingearbeitet worden. Das hat zum Beispiel Commerzbank eine ganze Zeit lang gemacht, dass sie Schwarz-Weiß-Bilder genommen haben und über so einen Gelbstich reingepackt haben. Das ist dann wieder grafisch designt. Aber ansonsten, Schwarz-Weiß-Bilder gehen einfach unter. Die wirken nicht so schön. Wir haben die Möglichkeit, hier Farbbilder zu verwenden. Das sollten wir auch nutzen. Ja, und wenn du nicht gerade eine Hundeschule hast, sollen Tiere, egal wie sehr du sie liebst, keinen Platz auf deinem Business-Profilbild zu suchen. Nächster Punkt, den wir hier sehen, ist ein Bild. Ja, irgendwo von einem Bereich genommen, aus dem Business-Bereich, wo vielleicht mal irgendwo ein Foto zufällig gemacht wurde, wo irgendein Foto einfach mal dargestellt wurde, wo vielleicht auch einfach nur ein gewisses Bewerbungsbild oder stell dich mal vor die Wand und wir machen mal ein Foto, das passt nicht. Da kommt keine freundliche Mimik rüber, da kommt keine Gestik rüber, das sollte nicht sein. Selbst wenn wir dann sagen, wir machen es hell und freundlich und schneiden es mal auf einem weißen Hintergrund aus, verändert sich die Wirkung dieser Person? Ich würde behaupten nicht. Das heißt also, eigentlich ist hier schon alles beachtet, was ein Profilbild bei Xing ausmacht. Heller Hintergrund sollte es immer sein, Farbbild. Der Profil-Ausschnitt ist schon sehr gut gewählt, aber dieser ernste Blick, das ist nicht mehr die Person, mit der wir unbedingt Geschäfte machen wollen. Schauen wir uns doch mal ein Positivbeispiel an. Diese Dame lacht uns an. Ist das eine freundliche Person? Ist das jemand im lockeren Business-Style, aber trotzdem professionell wirkend, mit dem wir gerne Geschäfte machen würden? Ich glaube schon, oder? Selbst im männlichen Bereich geht das hier auch ein sehr, guter, sehr gutes Bild, weil hier ist sogar die Botschaft nach vorne. Das heißt, die Person geht auf uns zu. Die Person macht einen Schritt auf uns zu. Und das ist ein wichtiges Merkmal, was in der Werbepsychologie äh, häufig Anwendung findet. Wir gehen auf den Kunden zu und sind nicht einfach nur passiv zurückhaltend. Schauen wir uns noch ein weiteres erfolgreiches Beispiel an. Etwas klassischer ist diese Dame hier, Stephanie Schneider. Die präsentiert sich ebenfalls im lockeren Business-Style, aber trotzdem sehr, sehr klassisch irgendwo. Es ist ja nicht jedermanns Sache, sehr aktiv zu sein in Bildern. Aber wir sehen hier einfach, dass diese Dame ja alle Merkmale eines positiven Bildes erfüllt. Hell ist es, freundlich ist es. Wir haben dort einen schönen harmonischen Business-Hintergrund. Wir sehen dort einen gewissen offenen Blusenausschnitt, aber nicht zu tief den Ausschnitt und so weiter. Man könnte jetzt darüber lachen, ja, was soll das alles? Das sind aber alles Merkmale, die bei uns sich im Kopf abspielen. Und ich gehe nochmal zurück, egal ob als Mann oder als Frau, du hast in beiden Sachen die Möglichkeit, dich gut zu präsentieren. Jetzt bist du vielleicht in einer Branche tätig, wo Anzug nicht gesetzt ist. Muss es auch nicht sein. Heutzutage ist ja so gut wie fast alles erlaubt. Hauptsache, es passt zu dir und deinem Metier. Wichtig ist, dass die Kleidung, dass dein Outfit, dass dein Design, dass deine Schminke, dass der Schmuck und alles, was du trägst, zu dem passt, was du deinen Kunden anbietest, was du deinen Kunden verkaufst. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens sollte das Bild hell und freundlich sein. Es hat sich heute etabliert, lieber ein bisschen High Key, so wird es in der fotografie genannt. Das heißt, ein Tickel überbelichtet, statt zu unterbelichtet. Achte auf helle, weiße Hintergründe. Sicherlich kannst du natürlich dein Büro mit einbauen, du musst nicht nur eine weiße Wand wählen. Aber nicht zu viel Hintergrund, nicht zu bewusst reinpacken, dass es von deinem Bild ablenkt. Dann zweitens ein Farbbild verwenden. Schwarz-Weiß-Grafiken ist momentan nicht das, was angesagt ist. Wir leben in einer Farbwelt und Schwarz-Weiß-Grafiken gehen einfach in der Wirkung unter. Drittens, die Kleidung sollte entsprechend sein. Das heißt, die Kleidung sollte schon auf dein äh, Beruf, auf dem, was du verkörperst, auf deine Dienstleistung, auf dein Produkt angepasst sein. Ich empfehle dir, genau die passende Kleidung zu wählen, wie dein Kunde dich im Idealfall auch dann beim Termin vorfinden sollte. Das sollte eins zu eins zusammenpassen. Es kann nicht sein, dass du einen völlig anderen Kleidungsstil auf deinem Xing-Profil hast, als dann später im Live-Termin. Denn dann ist er wieder irritiert und wir machen es ihm schwer. Es sollte beides zusammenpassen. Die Kleidung, die wir, den ersten Eindruck, den wir von dir bekommen haben, so wie wir dich auch hinterher live sehen. Und viertens, der Bildausschnitt ist wichtig. Heißt also, welchen Bereich aus dem Bild wählst du? Ein bisschen Brust sollte drauf sein, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Nicht nur den Kopf abgeschnitten, aber auch nicht den ganzen Körper und schon gar nicht noch irgendwelche Autos, Tiere oder was auch immer noch mit in den Hintergrund einbauen. Und wenn du diese Dinge beachtest, dann hast du schon sehr, sehr viel auf dem Weg zum erfolgreichen Xing-Profilbild erreicht. Und das Bild entscheidet am Ende darüber, ob uns eine Person sympathisch ist oder nicht. Worte sagen sehr viel, aber das Bild ist leider das, was sehr, sehr viele als Ausschlagkriterium sehen. Also widme diesem Bild ein bisschen Aufmerksamkeit. Mach es vielleicht auch wirklich bei einem professionellen Fotografen oder frag jemand in deinem Bekannten- und Freundeskreis, der professionelle Bilder macht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System, hoffe, dir hat dieses Video ein bisschen weitergeholfen. Es gibt übrigens noch viele weitere Video Tutorials rund um das Thema Xing Marketing, Facebook Marketing, überhaupt Marketing, Kundenwachstumssysteme für dein Unternehmen auf diesem Kanal. Ich gebe dir einen Tipp, abonniere am besten einfach diesen Kanal, um kein weiteres wichtiges Video zu verpassen. Oder klicke auch auf Für mehr Infos auf die Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du von uns zahlreiche weitere Downloads, Best Practice Beispiele, Videos, Podcasts und vieles, vieles mehr für dein qualitatives Kundenwachstum mit Systemen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, dein Christian Seigwasser.